Bewegungen kann man in ihrem Verlauf betrachten, man kann aber auch das Bewegungsergebnis analysieren und da auch quantitative Maße festsetzen und eine, ein Maß, was häufig in Betracht gezogen wird, ist die Genauigkeit von Bewegungsergebnissen und in diesem Fall also die Abweichung von einem Ziel. Das bezieht sich dann eben auf Zielbewegungen. Das ist überraschenderweise gar nicht so ganz trivial, da die Abweichung festzustellen. Wir haben da mindestens drei Fehlermaße, die wir betrachten müssen. Das erste ist der konstante Fehler. Der konstante Fehler ist die Differenz zwischen dem tatsächlichen Treffpunkt und dem Ziel, also die mittlere Differenz. Und sie ist ein Maß für die Richtung des Fehlers. Dann gibt es den absoluten Fehler, das sind die Absolutwerte der Differenz von Ziel und dem tatsächlichen Treffpunkt und dann gibt es noch den variablen Fehler, der die Abweichung vom Mittel aller tatsächlichen Treffpunkte darstellt. Ich werde auf alle Fehlermaße noch einmal genauer eingehen. Erstmal ein Beispiel für ein paar wir haben hier einen Bullwerfer, der ein Ziel in 700 Zentimetern treffen soll und ich reduziere das jetzt erstmal auf eine Dimension, das heißt es die Rechts-Links-Abweichung berücksichtige ich nicht, sondern nur die Abweichung nach vorne und hinten. Und hier sind zwei Beispiele zu sehen. Einmal haben wir, Oh, ich muss noch meinen Laserpointer mal anmachen. mal haben wir hier, ähm, sieht man das? Ich hoffe es. Ich mache mal ein bisschen größer. Genau, einmal haben wir hier das Ziel und wir haben die Treffer alle hier und einmal haben wir hier das Ziel und die Treffer streuen hier. Ich mache die Treffer einfach noch mal ein bisschen größer. Hier sieht man also dann die Treffer. Ähm, wir haben einen hier unten, viele Treffer, die so um die 720 liegen und einen, der genau drauf liegt. Und hier haben wir Treffer, die so um dieses Ziel in 700 streuen, in einem ganz beträchtlichen Anteil. Das heißt, wir haben schon ein unterschiedliches Wurfbild ähm, und wir können auch feststellen, dass sich die beiden Werfer deutlich voneinander unterscheiden. Der erste Werfer hat also deutlich größere Variabilität in seinen Würfen, also eine deutlich größere Inkonstanz. Er trifft aber irgendwie immer so ein bisschen um das Ziel herum. Der zweite Werfer ist deutlich näher beieinander, ist also deutlich konstanter, aber wirft immer ein bisschen zu weit. Und das sind auch genau die beiden Aspekte, die wir durch die verschiedenen Fehlermaße ausdrücken wollen. Ähm, der konstante Fehler gibt also an ob wir im Durchschnitt zu weit oder zu nah oder genau aufs Ziel treffen und der variable Fehler ähm, gibt an, wie viel Streuung wir in unseren Würfen so haben und der absolute Fehler ähm, ist irgendwie so ein bisschen so ein Mittelding aus den beiden. Wenn man das mal berechnet, dann habe ich jetzt hier die Treffer- von dem Würfer Würf 1 und hier die Treffer von dem Würfer 2, die ich gerade vorhin präsentiert habe. Also der wirft einmal 710, einmal 705, mal 690 cm, 735 cm und so weiter und wenn man die alle ähm, aufsummiert und teilt durch die Anzahl der Würfe, dann bekommt man den Mittelwert und der Mittelwert liegt genau bei 700 und der Konstante Fehler ist genau dieser Mittelwert aller Würfe ähm, minus dem Ziel und der wäre hier bei 0. Das heißt also im Mittel trifft er immer ganz genau den, das Ziel, aber streut halt doll drumherum. Der Werfer S2, hatten wir ja gesehen, hat eigentlich immer ein bisschen zu weit geworfen, ähm, der ähm, wenn wir das aufsummieren und durch die Anzahl der Würfe teilen, liegt bei 715 und wenn wir davon das Ziel abziehen, dann wirft er im Durchschnitt 15 cm zu weit. Das ist also der konstante Fehler und das ist letztendlich auch der Sinn des konstanten Fehlers, dass man so systematische Abweichungen vom Ziel da herausrechnen kann. Um den variablen Fehler zu bestimmen, müssen wir, achso, nee, jetzt sind wir erstmal beim absoluten Fehler. Da ähm, nehmen wir einfach den Absolutwert der ähm, Abweichungen ähm, und berücksichtigen nicht den, ähm, das Vorzeichen. Das heißt, wir nehmen hier ähm, das Ziel minus dem tatsächlichen Treffer, das sind bei 710, bleiben da 10 übrig, bei 705 bleiben 5 übrig und bei 690 eben auch wieder 10 und nicht minus 10. Man hätte den ähm, Konstantenfehler auch so berechnen können, dass man hier diese Zahlen eingeben, aber das Vorzeichen halt berücksichtigen und dann, wenn man das dann ähm, da den Mittelwert der Abweichung nimmt, wäre man auch gleich bei 0. So, hier haben wir aber die Absolutwerte, addieren die auf und bilden dann hier ähm, den Mittelwert und der absolute Fehler liegt hier bei 30. Dieser absolute Fehler ist im Prinzip auch das, was tendenziell bei Sportschützen und Bogenschützen gemessen wird, nämlich egal in welche Richtung, wie weit ist der weg vom Ziel, das wird gemessen und aufaddiert und gemittelt und dann hat man da eben einen solchen Wert. Wir sehen bei dem zweiten Werfer, dass der Wert mit 120 nur halb so groß ist und auch der absolute Fehler nur halb so groß ist wie bei Werfer 1. Das heißt im Mittel hat er besser getroffen. Jetzt gucken wir uns noch den Variablenfehler an. <lacht> Dazu müssen wir ein bisschen mehr rumrechnen, nämlich ähm, hier wird der tatsächliche Fehler abgezogen von dem Mittelwert aller Würfe. Es geht also da nicht mehr um das Ziel, sondern es geht um den Mittelwert aller, der eigenen Würfe. Das ist in diesem Fall bei Werfer 1 Egal, weil der Mittelwert der eigenen Würfe ist auch das Ziel, insofern stehen hier eigentlich die gleichen Werte, allerdings mit Vorzeichen, was dann durch das Quadrieren hier wieder ähm, verschwindet. Diese Werte werden also alle quadriert, diese Abweichungen, dann aufsummiert durch die Anzahl der Würfe geteilt und dann wird noch die Wurzel genommen, um sozusagen dieses Quadrieren wieder rückgängig zu machen und dann lande ich bei einem Wert von 39,5. Hier bei dem zweiten Werfer ist das so, der hatte bei 715 den, seinen eigenen Mittelwert und das heißt, wir ziehen also den Treffer immer von den 715 ab, das wären hier in diesem Fall 0, in dem Fall 15, in dem Fall 5, in dem Fall 10 und so weiter. Auch da quadrieren ähm, wir das wieder, ähm, summieren es auf, teilen durch die Anzahl der Würfel und ziehen nochmal die Wurzel. Und man sieht, der hat also einen deutlich geringeren Wert als dieser ähm, Werfer hier. Und ich schalte nochmal schnell zurück. Hier, ups, da sieht man das reflektiert, dass er die Variabilität ähm, relativ gering hat, ähm, während dieser hier ähm, die Variabilität relativ hoch hat. Also das heißt die Streuung seiner Würfe ist deutlich höher. So schnell zurück und hier das Ganze nochmal in, ähm, in Formeln. Das heißt die Summe aller Differenzen zwischen dem ähm, Ziel und dem Wurf geteilt durch die Anzahl der Würfe ist der absolute Fehler. Der konstante Fehler ist die Summe aller, in dem Fall nicht alle gerichteten Abweichungen, also inklusive Vorzeichen, geteilt durch die Anzahl der Würfe. Und ähm, der variable Fehler ist die Summe aller Treffer, also aller Ziel, nee, aller Wurftreffpunkte im Abstand zu dem Mittelwert aller dieser Wurftreffpunkte. Das quadriert durch die Anzahl der Würfe und davon wieder die Wurzel. So und wenn man sich das jetzt hier mal anguckt, dann haben wir das Ganze auf einen zweidimensionalen Fall Ausgeweitet. Ähm, wir haben hier also zwei verschiedene Wurftrefferbilder. Ähm, das ist so ein bisschen so ähnlich wie in dem Bull-Beispiel, nur eben zweidimensional. Schütze 1 streut hier um den Mittelpunkt ordentlich drumherum. <lacht> Schütze 2 zielt also immer konstant ein bisschen daneben. Wenn man sich den absoluten Fehler anguckt, dann würde das sozusagen ungefähr der erreichten Punktzahl entsprechen. Und in diesem Fall würde der Schütze 1 natürlich mehr Punkte kriegen als der Schütze 2. Der hier kriegt so ungefähr 6 im Durchschnitt Punkte pro Schuss, während der hier ja, immer mehr als 6 hat, weil er immer ein bisschen näher dran ist. Allerdings ist die Streuung von diesem Schützen hier deutlich geringer. Man würde also diesem Schützen Empfehlen, irgendwie an Diopter seines Gewehrs so ein bisschen rumzuschrauben und dann dieses Trefferbild hier hin zu verlagen und dann wäre er super. Ähm, hier haben wir sowas aufgezeichnet wie ähm, den ähm, variablen Fehler, ähm, der rote Punkt wäre der konstante Fehler, also die mittlere Abweichung vom Ziel und die Linien würden hier den absoluten Fehler bezeichnen. Ja, das fasst noch mal das zusammen, was ich gerade eben gesagt habe. Das könnt ihr euch durchlesen, das lese ich jetzt hier nicht im Einzelnen vor. Es gibt auch kontinuierliche Genauigkeitsmaße, wenn man also zum Beispiel ähm, beim Skislalom auf der Ideallinie bleiben soll dann, und dann will man die Abweichung von der Linea Ideallinie messen, dann ähm, nützen einem die Fehlermaße, die man da gerade hatte, nicht so viel, sondern dann brauchen wir ein neues Fehlermaß, das nennt sich der Loot Mean Square Error die mittlere quadratische Abweichung und die ist da das übliche Fehlermaß und das funktioniert folgendermaßen, wir haben hier irgendwie eine Zeitperiode und über diese Zeitperiode gibt es eine Ziellinie, der gefolgt werden soll und dann gibt es eine ähm, tatsächliche Linie, ähm, der, der Athlet, die der Athlet dann tatsächlich gefahren ist, und dann können wir für die verschiedenen Zeitpunkte jeweils den Abstand zwischen der Ziellinie und der tatsächlichen Linie messen und diese Messungen quadrieren wir, summieren sie auf und dann haben wir die mittlere quadratische Abweichung von der Ziellinie. Das waren also die wichtigsten Maße zur Genauigkeit.